Tricksen wie Neymar, dribbeln wie Messi oder schießen wie Ronaldo. David zeigt euch, wie es geht. Moin, Sport 2000 Family, was geht und willkommen zu einem neuen Tutorial. Heute gibt es wirklich mal einen, einen wirklich sehr, sehr schwierigen Trick und zwar den Lemmis Around the World. Besser bekannt als den Doppelten Around the World. Heute im Tutorial viel Spaß dabei und let's go. Ja, Leute, Dilemma's Around the World ist wirklich ein Trick für fortgeschritten. Deswegen müsst ihr den Around the World schon sehr, sehr gut beherrschen. falls ihr das noch nicht tut, checkt mal die Infokarte ab. Da findet ihr ja unser Around the World-Tutorial. Wichtig bei Doppelt Around the World ist es jetzt natürlich, den Ball höher zu ziehen. Und ihr müsst nicht quasi über der Hälfte sein, sondern ihr müsst bei der Aufwärtsbewegung quasi schon den ersten Around the World geschafft haben, dass quasi, wenn der Ball nach unten fällt, ihr noch die zweite Bewegung machen müsst. Und dann habt ihr den lemmes Around the World geschafft. okay, Chips out on the tables, time to any up Damn it, bruh You be liable to lose the phantom, bruh She's okay Risk it off for what to lose, like it's okay Can't relate Always had your bets before you reach okay. I'm center stage, heavy risk Evident My investments aging like a pessimist Benefits And you know that my Resume Is a heavyweight Yeah ja Leute, das soll es auch schon wieder zum heutigen Tutorial gewesen sein. Wie gesagt, der Trick braucht Übung. Falls ihr Fragen habt, lasst einen Kommentar da. Lasst uns auch gerne wissen, welchen Trick wollt ihr als nächstes lernen. Bis dahin, nicht vergessen, abonnieren, Glocke aktivieren, haut rein, macht's gut und ciao. I'll be rapping circles around you. If you paid attention, I'll be giving you free game. But I should probably go ahead and leave where I found you. A lot of talk on the internet, I ain't into that. Speak up when you see me, boy, I've been a rap. that I'm better than you, boy, been a fact. If I keep it going, then I think that I ain't been a rap.